Ja, ich war diese Woche bei Larissa ähm, auf Mallorca und ähm, es war sehr schön, dass man ähm, das Training zusammen gemacht hat und ähm, von den Trainingsübungen, die waren so effektiv, dass man wirklich zu 100% die Übungen mitnehmen kann und ähm, zu Hause weiterführen kann. Ähm, schön war auch, dass ähm, wir inspiriert wurden oder angeregt wurden, ähm, nochmal über das Wissen, was man hat oder das Neues dazugelernte ähm, nachzudenken und aufzufrischen und ähm, ja auch wurden die Augen vielleicht noch mal <lacht> geöffnet ähm, über Sachen, die in Vergessenheit geraten sind ähm, und ähm, ja und wir wurden auch dazu angeregt, positive Gedanken ähm, uns zu schaffen, ne? um ja einfach Positiver durch den Tag zu gehen und das hat geholfen, und ähm, das nehme ich mit und ja, bin sehr froh, hier gewesen zu sein.